Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Herzen von Europa, meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Ein Blue Brick Special, die 10.28.18. Richtig, da steht sie. Die Burg Blaustein. Castle Bluestone steht auf der Webseite. Richtig, 5.250 Teile. Absurd. Absurd, aber es ist eine Burg und ich habe gute Laune und ich möchte es euch zeigen. Und wir haben sie zusammen bei Twitch gebaut, zumindest einen Teil davon. Vier Stunden habe ich gestreamt. Wir haben Ersatzteile, noch ein bisschen Zeug, das ist meine Heldentasse, meine Erdmännchen und die schöne Box. Alles da und ich bin auch da. Die Abenteuer der Rückseite sind wie immer mannigfaltig bei Blue Bricks. Es stehen ganz viele rechtliche Hinweise. Ansonsten war es das. Ihr habt hier den Zettel, der wichtig ist. Da seht ihr, Fokus ist sogar drauf, Burgblaustein, modular, 5.250 Steine und daneben, ganz wichtig, 180 Euro. Was ihr da drin hört, sind die Tüten, Unmengen von Tüten, leere Tüten, die ich da mal reinschmeiße, wenn ich was aufreiße. 180 Euro, wir können jetzt anfangen den Teilepreis auszurechnen, das ist, ja, das Ding ist auch noch schwer, ich muss mal die Waage auspacken, ich weiß. Aber es ist vor allem eine Burg. Und geht mal in euch und überlegt, was ihr so in der Bausteinwelt für 180 Euro bekommt. Und dann zieht euch das Ding rein. Und ob das jetzt 4.000 Teile sind oder 6.000, ist egal. Die Wirkung des Modells für 180 Euro, designed bei Martin übrigens, großartig. Von ihm stammt auch hier ähm, die Pesheks-Geschichte. Ich zeige euch auch gleich noch, ziehe noch was ins Bild. Ähm, er macht das wunderbar mit, mit Liebe, wirklich dazu zu der ganzen Sache, dass das danach gut aussieht. Ich zieht euch das Teil rein. Wir müssen gleich noch über eine Sache sprechen, die äh, habe ich schon im Live-Video gemerkt. Ähm, mir ging es auch so. Wir müssen über das Felsdesign sprechen. Nicht, dass ich es bewerten würde, tatsächlich qualitativ, weil ich das nicht kann. Ihr wisst, ich bin kein Designer. Ich, ich habe keinen Schimmer, wie man auch nur im Ansatz auf die Idee kommen kann, sich sowas auszudenken. Das weiß ich nicht. Ich würde ein 10-Euro-Lego-Auto nicht designt kriegen. Also brauchen wir nicht drüber reden. Also ich kann es nicht bewerten qualitativ. Ich denke nur drüber nach, wie ich es finde einfach. Und ich denke da an, ich denke hier eher an Piraten als an Ritter. Wenn man, jetzt, wenn man da so eine Lagune hat und dann ist dann da der Strand so in Ten und dann zieht sich das hoch und dann sind da diese rundgespülten Felsen, ist da so eine Mole oder so und das ist alles rundgespült durch das Meer und dann sieht das für mich so aus. Wisst ihr, was ich meine? So die Richtung? Und hier drin, zeige ich euch gleich, sind die Felsen mit Noppen drauf hochgebaut. Für mich ist das so. Ähm, es ist Unfassbar, was an Teilen in so einen Block reinfließt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, bis man es baut. 1000 äh, Bauschritte hat, hat diese Burg. Keine gedruckte Anleitung, aber ihr wisst, ich sag's mal oder? Die Box ist nicht bedruckt, es gibt keine gedruckte Anleitung. Es ist eine PDF, die ihr kostenlos bekommt. Einfach registrieren bei Bluebricks könnt ihr es euch runterladen. Auch für alle, die jetzt mal interessiert sind, über was ich gerade rede, könnt ihr euch einfach ziehen. Ähm, das ist unfassbar. Und das haben wir an drei Seiten, diese, diese Blöcke hier. Das, also wirklich, das ist ein Teilegrab, man macht sich kein Bild. Und jetzt können, auch mit, diesen, mit dieser Holzpalisade hier, könnte ich mir überlegen, dass das irgendwie, ich könnte mir das auch sehr gut als, als Piraten vor, vorstellen. Und vielleicht sogar ein bisschen, vielleicht passt es für mich dann sogar eher. Ich finde es trotzdem rattenscharf, ja, also auch nochmal. Wie gesagt, keine Kritik an irgendwas. Ich hätte keine Ahnung, wie ich es besser machen sollte irgendwie. Nur meine erste Assoziation, als ich das hier gebaut habe, war eigentlich Pirat. Also vor allem, als ich das dann so zusammengesetzt habe, ich habe mir das so ein bisschen aus der Ferne angeguckt und habe mir gedacht, da ist viel Wasser rumgespült. Vielleicht ist da ja viel Wasser in der Umgebung und die Felsen wurden glatt gespült. Kann ja sein. Vielleicht ist das ein Ausgang von einem Gletscher oder so. Man muss ja auch mal gucken, das ist natürlich, Blue Brick Special sollte das sowieso schon voraussetzen, das ist keine Burg für Kinder. Als primärer Zielgruppe. Kind findet natürlich das Ding super cool, möchte das auch unbedingt haben. 5000 Teile schränken es schon mal ein, viele kleine Teile. Bespielbarkeit durchs Modulare ist irgendwie gegeben, aber das ist vor allem, soll das Ding gut aussehen. Und deswegen würde ich sagen, primäre Zielgruppe sind nicht die Kinder dabei. Es ist auch keine Burg jetzt wie bei diesen klassischen Lego-Burgen. Das, das ist natürlich, die man dann so aufklappt, die dann so nebeneinander stehen, drin ist viel Platz und dann kann man dann mit seinem Streitwagen reinfahren und man hat seine, oben seine Zinder, da sind die Bogenschützen drauf und so. Das ist ja alles nicht gegeben, das ist was anderes. Das ist eine Einfamilienburg, würde ich sagen. Und äh, genau, das ist so eine Einmannburg, eine Einheldburg. Ich brauche eine Einheldburg, das ist eine Einheldburg, so ist das. Da sitzt der drin und freut sich, da ist auch ein Bett drin, das ist eine Einheldburg. Und äh, ich kann mir das genau vorstellen. Da ist eine, ich sage jetzt, das ist eine Fichte, ist ein wahrscheinlich generischer Nadelbaum. Aber da ich borkenkäfer bin, ist das natürlich eine Fichte. Jeder braucht einen Freund, also hat auch die Fichte einen kleinen Freund dabei. Ist auch da. Ich drehe sie noch ein bisschen rum, das hat einen Zweck. Ich werde sie nämlich auseinandernehmen und bin nicht sicher, ob ich sie wieder zusammenkriege. Hier im Video, in diesem One-Take. Deswegen zeige ich es euch jetzt, damit, wenn ich später über was spreche, ihr zurückspulen könnt, um euch anzugucken, was ich meinte. Ja, das ist mein Plan das Körbliche noch ein bisschen hoch. Ich habe durchgehend heute gute Laune. Ja, deswegen ist es auch so ein Punkt. Hier sind übrigens die Ersatzteile in Haufen. Und das sind noch äh, Ersatzringe, die dabei sind. Falls ihr ein paar Ringe braucht. Ähm, die Burg hat zwei, drei Sachen, die mich stören. Äh, vor allem, was den Bau anging. Ähm, ich habe hier, warte mal, das sind die Teile, die... Das sind hier Also diese Ringe, wo die, wo die Blätter dran waren, dass hier das ganze bunte Zeug ist, da, da sind die, die kleinen Blüten dran. Ich hatte zwei Teile mit, äh, mit Gussfehler, das waren aber Extrateile, also war, war mir wurscht. Und ich hatte hier so eine 2x2-Fliese, seht ihr, dass die da angebeult ist, an der einen Seite, die ist nicht ganz rund. Die sprang deswegen auch immer von alleine wieder von den Fliesen runter glücklicherweise waren welche extra ich habe auch noch welche in dunkelgrau extra also ja, das waren die kaputten teile die ich hatte ansonsten bin ich durchgekommen ich war da noch deppert und habe hier an die seite das habe ich im video gesehen live habe ich hier einen light blue gray brick modified eingebaut äh, das sollte ein ten sein den ten habe ich aber auf Anhieb nicht gefunden ich habe ihn dann später gefunden dann habe ich ihn da wieder reingewirkt daran zu kommen war nicht ganz einfach aber es hat geklappt ähm, ich hatte keinen fehlteil ich bin, wie gesagt, Sack ist noch übrig mit Teilen. Ich kam gut durch. Ähm ich habe allerdings, entweder war es ein Anleitungsfehler oder ich habe einen Fehler gemacht. Es sind hier diese Palisadenteile und ähm, das war so ein Brick Lock äh, 1x4 und es gibt die auch in 2x2 hier, also ähm, 1x4 oder 1x2 gibt es in beiden Varianten. Ich hätte am Ende einmal x 2 haben sollen, hatte aber nur noch einmal x 4 übrig, in exakt der richtigen Menge. Und dann habe ich hier nebeneinander sitzende 1x2 gegen diese einmal x 4 ausgetauscht und dann hatte ich meine einmal x 2 wieder übrig. Ob ich jetzt den Fehler gemacht habe oder ob es eine Anleitung falsch ist, am Ende ist es aufgegangen. Das war für mich das ähm, Entscheidende dabei. Äh, Teilequalität habe ich ganz viel im Live-Video bei Twitch drüber geredet. Da hatte ich auch die einzelnen Teile hochgehalten. Das ist alles kein Problem. Es spiegelt sogar sehr stark hier oben. also auch Die Fliesen, ähm, das Gasthaus zum Goldenen Kelch, habe ich euch ja auch gezeigt, hatte noch ein sehr mattes Dach. Das hier, seht ihr, das glitzert schon wesentlich mehr also die ähm, die slopes sind glänzender im vergleich zum gasthaus finde ich und äh, ich hatte eine von den großen 16 x 16 plates die hier die basis darstellen war ziemlich matt die anderen waren glänzender die eine war ein bisschen matt Ja, das würde ich jetzt mal an der was die teile angeht kurz mal so äh, besprochen haben. ich nehme das jetzt ein bisschen auseinander und äh, damit ich euch die Einzelteile zeigen kann, weil ich kann es natürlich nicht kippen, das Haus kann man rausnehmen, ähm, die Bäume sind aber stabil und ich versuche die Ecken ja auch noch abzunehmen einmal, um das euch zu zeigen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Bei den Ecken auch, da ist eine Befestigungsart, die habe ich nicht verstanden, weil die Dinger sind mir ständig abgefallen und die rascheln jetzt da drin auch rum. Ich würde sie einfach weglassen, weil sie mir nicht geholfen haben, aber danach jetzt da drin rumrascheln und das finde ich ärgerlich. Deswegen würde ich es persönlich lassen. Komme ich aber noch zu, kann ich euch eigentlich erst zeigen, wenn ich das hier abgenommen habe. Genau. Also diese Einheldburg ähm, besteht aus diesem netten Häuschen. Hier kann man auch äh, kurbeln und aufmachen. Zeige ich euch besser gleich. Ich vergesse es. Klassisch. Das Ding steht hier jetzt ziemlich senkrecht. Damit hat es keinen Zug nach unten. Das heißt, wenn ich jetzt hier hinten kurbel und ah es geht sogar. Knüller, es geht. So hier ist eine Kurbel, Kurbel und hier kurbel ich und damit geht dann die Brücke runter. Richtig. Und äh, ist schön, kann man auch wieder hochkurbeln. Funktioniert einmal frei. Und dahinter ist eine super Tür. Die kann man natürlich auch aufmachen. Backklasse. Aufgerückt, da geht es dann rein. Der Boden ist auch gescheit gefliest, Zeige ich euch auch gleich mal. Das ist das, was... Ich habe mir gerade die, die Ideas-Schmiede von Lego gezeigt. Da war ich jetzt ziemlich unglücklich mit der spärlichen Verwendung von Fliesen. Hier ist es so gemacht, wie ich es mir vorstelle. Also das ist die eine Funktion. Hier drin ist ein Brunnen. Zeige ich euch später. Dann die Palisaden hier. Ich gehe davon aus, wenn, die, wenn das Western vorkommt, was dann eher aussieht wie eine Burg, so von, von dem Spielgedanken, ähm, dass, dass das dann so ähnlich gebaut sein wird. Vielleicht aber noch verschwenderischer, müssen wir mal gucken. Äh, war super, lässt sich toll bauen. Ich finde es sieht gut aus, dadurch, dass es auch abwechselnd ist. Dark Brown, Reddish Brown im fröhlichen Mixel. Mix. In der, Im Wechsel? Mixel? Im Mix? Ähm, wir haben ganz viel Grünzeug drumherum, das ich natürlich heute auch wieder abreißen werde. Vollkommen unbewusst. Und das fällt dann runter und es tut mir leid. Aber das ist so, ihr kennt mich, ich robb das immer ab. Ich bin da ich. Äh, Geht hier weiter, zieht sich drumherum. Bäumchen. Ähm, hier drin ist eine Rigid Hose untergebracht, den Reddish Brown. Das heißt, der Stamm ist nicht durch Technikachsen gehalten, sondern durch diese Hose. Das heißt, man kann den Baum, seht ihr das? Den kann man wegbiegen. Und der bleibt dann auch so. Das heißt, ihr könnt den Baum so hinwurschteln, wie ihr ihn gerne haben möchtet. Das ist kein, kein Baum, der perfekt gebaut ist. Also ihr könnt ihn komplett ausrichten, dann ist er perfekt. Ihr könnt ihn aber auch in irgendeine Richtung schieben. Ich finde das, find das wirklich cool. Das war eine schöne Idee. Beim Baum habe ich mir gedacht, das, das wird elend. Das wird richtig elend. Tatsächlich war der Bau dieses Nadelbaums sehr entspannt, hat gut funktioniert. Habe mir äh, dabei eine Folge Mentalist angeguckt, lief wie die 1. Übrigens, Bau. Äh, ich habe ein paar Stunden vorgebaut, glaube ich, 2, 3. Dann habe ich den Stream gestartet für vier Stunden, würde ich sagen. Und äh, da war noch nicht viel los. Da hatte ich die, die Platte gebaut und ich glaube so ein, zwei Felselemente. Und das war's. Und danach habe ich noch natürlich die Bäume, das gesamte Haus, die Hütte, Palisade und alles und das, die restlichen beiden Felselemente, also hier das Kleine und auf der anderen Seite das Größere oder hinten das Große gebaut, also zwölf Stunden, würde ich sagen, habe ich gebaut. Liegt auch an einer Sache, ich bin immer nicht dazu gekommen, die Burg wirklich zu zeigen, gell? macht nichts. Ähm, ich mache ja die Timestamps, ihr könnt springen. Das sind 5.250 Teile, die in einer wilden Kiste kommen. Es gibt ein paar Tüten, die sind sortenrein. Wenn ein Teil sehr häufig vorkommt, äh, zum Beispiel hier diese, diese kleinen grünen Klippdinger oder äh, diese braunen Stecker da drin, äh, das, sind, das sind Sachen, die haben eine, eine sortenreine Tüte. Das sind hier diese, ähm, diese Zähne von irgendwelchen äh, Gima-Viechern oder sowas. Ja. Es sind natürlich Brick-Modified. Äh, Plate-Modified, natürlich. Einmal eins Plate-Modified mit so einem Zahn dran. Es ist alles in diesen Tüten drin. Das heißt, ihr braucht einen gescheiten Tisch. Ich habe hier einen großen Tisch. Mehrere Quadratmeter großer Tisch. Äh, trotzdem geht mir irgendwann der Platz aus. Und ihr ja, könnt ihr in das Live-Video reingucken. Ich habe die Tüten natürlich immer vor Ort ausgekippt. Das heißt, die ähnlichen Teile waren beieinander. Aber es ist auch so, dass zum Beispiel einmal drei Plates in ein paar Farben in einer Tüte sind. Dann gibt es aber noch einmal drei Plates in Light blue Gray. Die sind in einer anderen Tüte mit anderen Teilen mit drin. Und ähm, dann habt ihr natürlich ein Problem. Einmal vier Plates genauso. Da gibt es eine Tüte mit Reddish Brown. Da sind die Sorten rein drin. In den anderen Farben, die einmal vier Plates sind, aber verteilt auf andere Tüten. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, das mache ich nie, weil es mir keinen Spaß macht, ihr könnt die 5000 Teile ausgießen und dann vollständig durchsortieren, wenn ihr Spaß dran habt. Äh, ihr könnt es auch so machen wie ich und sagen wir mal die Sachen circa verteilen. Dann sieht es aus wie ein riesiger Wust. Das macht mir die meisten Spaß. Das ist natürlich sehr subjektiv, aber es ist so. Und dann wühle ich da drin rum. Ist nicht ganz vogelwild, aber es ergibt den Anschein. Es erzeugt die Illusion davon. Das gefällt mir. Oder ihr könnt natürlich sagen, ihr seid hart drauf und gießt einfach alles aufeinander. Kaum aufeinander. Wie früher. Setzt euch mitten in den Haufen rein und dann habt ihr halt 40 Stunden Bauspaß. Also Spaß vor allem. Ba Der Bauspaß wird sich nicht verlängern. Äh, je nachdem, wie ihr das wollt. Aber es ist nicht in Bauschritte unterteilt. Auch ein ganz klares Zeichen ist es nicht für Kinder. Kein Einsteiger-Set. So. Also, Baumsuppe, Häuschen modular, das nehme ich auch raus. Damit fange ich an. Ich werde jetzt versuchen, möglichst viel aus diesem Komplex rauszuholen und euch in die Kamera zu halten. Und dann gucken wir, was am Ende übrig bleibt. Wichtiger Sicherheitshinweis: Wir messen das Ding jetzt mal aus. Damit ihr wisst, worauf ihr euch hier einlasst. Und ich würde mal sagen, wenn wir hier so 40 cm Grundfläche an der einen Kante, Tiefe mit. Rolltor unten. Ah, auch so, 40 cm. Mit Rolltor oben. 36, 37, würde ich sagen. Höhe. Tanne und Baumhaus äh, sind genau 30 cm jeweils hoch. Das ist schon Quietsch! Ein Orschi. Ja, richtig. Und mit dem Prügel haben wir Spaß. Ein Traum. obacht äh, Übrigens, alles was hier wackelt, liegt an meinem Tisch. Das Ding ist super plan. Da gibt es kein Problem. Das Ding steht, das, das eiert nicht rum. Das ist Topf eben. Mein Tisch überhaupt nicht. Aber nicht mal im Ansatz. Das heißt, wenn ich das Ding hier rumschiebe, wird er immer mal irgendwo anhaken oder er guckt, dann entstehen hier unten drunter mal so Kanten, ein bisschen Luft, dann wieder nicht, Luft, wieder nicht. Liegt nur an meinem Tisch. Das Ding hier an sich. Ich habe eigentlich erwartet, dass es den Tisch plan drückt, weil es zu so schwer ist, aber wir, wir bleiben noch davor. Ich hebe jetzt mal das Häusi raus. Darum geht es äh, in der ersten. Im, Im ersten Teil meiner kleinen Besprechung. Komm her, rausgehoben. Funktioniert gut, auch absurd massiv, das Ding. Richtig. Also, und da, genau. Ach, ich finde das, ich, find ich zeige es euch gleich. Ich zeige euch gleich. Ich freue mich jetzt erstmal für mich. Aber ich zeige es. Ähm, Erdgeschoss ist da unten drin. Das hier ist dann äh, alles, was darüber passiert. Und auch das hier können wir noch unterteilen. häps dann können wir hier die lustigen Wimpelchen wegnehmen. Und hier ist dann auch das Dach. Das können wir auch abnehmen. Können wir das auch gleich noch machen? Wollen wir das auch gleich noch machen? Ich glaube, das wollen wir auch gleich noch machen. Nehme ich mal hier hinten den lustigen Schornstein ab. Und Dach auch noch raus. So, das sind jetzt die verschiedenen Ebenen, die wir hier mal angreifen können. Und das machen wir doch auch. Also das hier meine ich, so ist für mich der Innenraum einer Schmiede gefliest. Ja, so schaut es aus. Wild- Kleinigkeiten, alles mögliche dabei. Und guck mal die die Wandmalereien finde ich toll mit den äh, Ich meine, das sind diese Fliesen. Der, der Aufwand das zu bauen ist enorm und ihr seht auch wie dick das ist. Das ist alles zwei Steine dick, damit innen drin die Illustrationen der Spaß nicht außen die Optik stören. Alles doppelwandig gebaut. Absurd. Absurd, dass das irgendeiner abgewunken hat und gesagt hat, ist in Ordnung, dass du so viele Steine da reinprügelst. Gäbe es wie gesagt Davon könnte man bei Lego nur träumen. Und der Designer bei Lego träumt davon, dass er mal diese Freiheiten hat, um was zu bauen. W wird nie passieren bei denen. Aber guckt euch das mal an. Ich finde das super. Die, das sind alles Fliesen, gell? Hier. Das sind alles kleine Fliesen, die daran gesetzt sind an Brick Modified, um diese Blumen darzustellen. Ich finde, das sieht, sieht super aus. Richtig, richtig gut. Ähm, die Tischfliesen sind ein bisschen matt. Seht ihr das da? Die sind ein bisschen stumpf immer wieder das gleiche Thema, aus. wir haben. Wie gesagt, wir liegen bei 180 Euro für das ganze Ding. Also mir ist, Ich würde da locker 20 Euro Ersatzteile noch äh, entspannt ins Budget packen und es würde mich immer noch nicht schocken. Ich wundere mich auch, warum die Burg nicht 200 Euro kostet. Ähm, ich glaube, keiner hätte angefangen zu argumentieren, dass das, nicht, dass das nicht in Ordnung wäre. 200 Euro für die Burg ist ja völlig überzogen. Ich finde das Fenster auch cool. Guckt euch mal. Das hat der Vorteil, wenn man doppelt so dick baut. Da kann man Designkrempel treiben, auf den ich nie kommen würde. Aber man kann ihn. Ah, man kann es einfach. Das hier finde ich auch super. Kleine Kanten. Kleine Unregelmäßigkeiten in der Heldenburg. Eine Einheldburg. Ich bin sehr zufrieden damit. Ja. Äh, das hier habe ich, da war ich ungeschickt. Hier, seht ihr das? Das ist so eine 1x2 Plate abgerundet auf beiden Seiten. Angusspunkt. Da ist er nicht. Dreht die nach innen. Dreht sie nach innen. Denkt bitte mit dran. Gemeinsam an den Händen halten, Wir werden es schaffen. Dreht sie nach innen. Es, es lohnt sich einfach. Und es ist. Ähm, ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe, weil ich halt doof bin. Äh, nette kleine Tür. Kann man natürlich aufmachen. Und äh, nicht wirklich weit, weil dahinter eine Treppe kommt. Äh, so, da. Da kommt die Treppe, da geht es nach oben. Richtig. Äh, habe ich das richtig angebracht? Ich glaube schon, oder? Da habe ich einen Teil vergessen. Ich habe unten den, den, den, den Griffel vergessen an der Tür. Ups. Äh, hier habe ich einen Griffel vergessen. Seht ihr? Da ist keiner. Da oben ist einer, da ist keiner. Komm, können wir der Tür suchen Da ist ein Griffel. Ja, also, ich, nee, das habe ich nicht im Stream gebaut. Sonst hätte ich jetzt mal nachgucken können, ob ich ihn reingesetzt habe und dann wieder verloren habe oder ob ich einfach doof war. Wahrscheinlich war ich doof. Und auch drin mit der Fensterbank, guck mal. Kleines Detail da unten drunter, eine schöne Fensterbank am Tisch. Ah, ich finde es super. Das gefällt mir einfach gut. Ich würde das Ding als ein, als einfach als äh, Haus auch im Mittelalter gerne sehen, dass es das nochmal separat zu kaufen gibt. Einfach nur so. Es gibt auch noch so ein... Ähm, ein Ansatz, ein Anbau dazu. Der ist im Zulauf. Kommt auch noch. Ich verlinke euch, aber der ist noch nicht da. Zumindest jetzt, wenn ich das Video drehe. es sieht, sieht echt klasse aus. Macht mir Spaß. Und es hat Gewicht. Das, da merkt man auch den, den echten Unterschied. So, jetzt geht weiter. Wimbelchen. Guck mal. Das, komm her. Sehr nett. Funktioniert wie die 1. Dann aber hier auch wieder doppelt dick. Ist eine gescheite Burg. Und dann schon der Beginn des, des Dachs an, an der Seite angebracht. Und wir haben ähm, ein großes Bett natürlich. Großes Bett mit bisschen Treppe noch dazu. daneben noch was zum Hinsetzen. Und die, ähm, die Fenster, die natürlich keine Fenster haben, sondern die mit äh, nur mit Läden arbeiten. Und großartiges kleines Detail. Da ist offen. Und da hat er, der Burgheld kann hier reingehen. Und da hat er seinen Powder Room. <lacht> ein, ein, ein, ein, ein sehr früh Zivilisationsklo, würde ich sagen. Ähm, da ist es. Immerhin, aber für reiche Leute. Im Schlafzimmer. Musste nicht über den Hof gehen. Die Außenwand sah bestimmt gut aus. Ja. Also, das ist ähm, auch hier so dran gebaut. Ich finde es ein rattenscharfes Detail, dass das da mit dabei ist. Wie rum geht das jetzt so. Setze ich mal da oben. Ah ja, und hier seht ihr auch die Konstruktion schon. Diese, diese Balken, die da quergezogen sind. Super. Und die passen natürlich in diese Aussparungen hier oben genau rein. Ja, ist klar. Und dann haben wir das. Sitzt drin. Das hier oben auch. Wird schön aufgenommen. Spitzenklasse. So, dann haben wir. Äh, genau, ein bisschen Schornstein. Der kommt hier hinten in diese Aussparung. Und dann haben wir hier das Dach. Das kennt ihr vom Gasthaus im Goldenen catch ja, das, ähm, das ist sehr ähnlich. Äh, es sind auch wieder... Seht ihr? Also das sind diese langen Plates. Die werden durchgezogen und dann werden obendrauf in mehreren Lagen diese Slopes gelegt. Das ist ein bisschen nervierend. Ich glaube, es sind 80 Slopes oder irgendwas, die ihr da drauf bolzt. Allein in schwarz. Also da hat man, da hat man ein bisschen was zu tun, aber... Sehr, sehr stabile Konstruktion. Sehr, sehr stabile Konstruktion. Überhaupt kein Problem. Ist immer die Frage, ihr könnt euch das überlegen, ob ihr erst alle Plates hinlegt und dann mit den Slopes besetzt und erst danach hier drauf setzt. Wobei das eine stabile Konstruktion ist und man kann von innen mit der Hand gut dagegen drücken. Hat mich hier nicht zu so sehr gestört beim goldenen Kelch, war es für mich ein größeres Problem. Wo hängst du? Läuft, oder? Ja, drin. So. Das setzen wir auch hier drauf. Und Schornstein dazu. Und alles ein Happy. Ich finde das Ding cool. Ich messe es auch mal kurz für euch aus. Nur falls ihr eine Idee haben wollt, was jetzt hier das Häuschen kann. 16 cm, 24 cm. Und... Ja, so 12, 13 cm. Kann man das kurz mal stärken. Alles schmeckt besser aus der Heldentasse. Köstlich. Hier Hiervon würde ich mir wünschen, so Steinhäuser für die Innenstadt. Ich würde auch gerne so ein bisschen die gotische Frankfurter Innenstadt, könnte man daraus nachbauen. Ähm, das ist ein bisschen später, aber es ist wurscht. Aber so von der von der Proportion und von der Mächtigkeit gefällt mir richtig gericht gut. Aber wie gesagt, ein Bett drin, ein Tisch drin. Das ist wie gesagt, ein, eine Einfamilienburg. Eine klare Einfamilienburg. Und jetzt würde ich euch gerne hier unten natürlich noch... Ähm, das zeigen, aber dafür muss ich das alles kippen. Das traue ich mich noch nicht. Deswegen nehme ich erstmal die Bäume ab. Wir müssen ein bisschen ähm, außerhalb der, der Reihenfolge, hier, glaub ich glaube, ich bleibe mit meinem Häuschen, kommt mal kurz weg. Häuschen weg. Also das Haus hier äh, hat die 150 Euro bei Lego. Und zwar locker. Das, nur das hier. Spielend. So, und da haben wir das. Weil wir können das gleich mal neben die Spiele halten. Das Ding ist schwerer schon. Da ist, da ist mehr drin. das ist mehr verbaut. Auf jeden Fall. Und man spart sich den Baum des Todes. Äh, Bäumchen. Und jetzt, mal, ihr seht ja, dass der unten, das finde ich total cool, diese Dark Brown äh, Blätter hat. Dass der halt unten, wie das halt häufig bei Nadelbäumen so ist, dass die unten halt nur so mittelschön sind und oben sind sie nett. Und das wird hier sehr gut aufgenommen. Das finde ich, find ich sehr cool. So, jetzt gucke ich mal, dass ich den da sauber rauskriege. Warte mal. Ah, ich habe unten ein bisschen den Befestigungsring äh, abgerobbt, kleine Sekunde und ein kleines Eckchen. Das passiert. bisschen Ein bisschen Schwund gibt es immer. Komm, geht. Hier ist, so ein, hier ist so ein Ring unten dran. Der halt, in dem das drin steht. Sieht ganz schön aus. Ich nehme jetzt mal raus, Wurscht? Und ich habe irgendeine Ecke, habe ich gelöst. Äh, war die hier oben? Äh, wahrscheinlich, oder? Ja, da gehört es Aber später, wenn ich das jetzt versuche, daran zu setzen, ist der ganze Baum hinüber. Also erstmal ist das ein stabiler Baum. Ja. Also nicht so, dass man sich da irgendwie Sorgen drum machen müsste, dass er einem in der Hand auseinanderbricht Und man kann ihn biegen, wie ich ja vorhin schon kurz sagte. Kann man hin und her räumen. Er liegt daran, dass da ein Richard Toast drin ist. Und dann sind immer wieder hier diese Round Bricks und Round Plates, um die verschiedenen Ebenen äh, voneinander abzugrenzen. Und das hier ist alles an so kleinen Hinge Plates festgemacht mit Kugelgelenk. Und dadurch kann man das hier alles bewegen, wie man möchte. Kann man einstellen, wie man möchte. Das ist, wie wenn man einen künstlichen Weihnachtsbaum kauft und dann jeden Ast so hindreht, bis es so buschig und dicht oder Licht aussieht, wie man eben möchte. Und genauso ist es auch hier. Und das äh, funktioniert klasse. Und vor allem am Anfang habe ich gedacht, was soll das? Aber als der dann fertig war, fand ich das hier unten wirklich schön. Wirklich gelungen. Mir gefällt der äh, verblüffend gut. Ich habe nicht damit gerechnet, dass mir das mit diesen Zähnen äh, gefällt, aber vor allem auf die Distanz, oder? Also, 100 mal netter als der Kirschbaum äh, aus der Lego-Nummer. Bin ich sehr froh. So, und hier ist ein Freund. So, kommst du da auch her? Ah, sehr gut. Hier kann ich euch das nochmal in der, in der Ebene nochmal zeigen. noch mal. Jetzt unten wieder dieser Ring. Ein Ring sie zu Knechten, der sich weigert rauszukommen. Ja, und hier ist noch das ganze Grünzeug drin. Ähm, das sind diese kleinen... Die sind auch alle in einer Tüte gewesen. Das sind einmal eins Round Plates mit einem kleinen äh, Knubbel dran. Und so sind alle, die kann man ja frei bewegen. Hier sind diese kleinen zwei Drittel-Slopes dran. Und so ist der gesamte Baum aufgebaut. Und dann haben wir hier den kleinen Freund. Der ist mal mit Käseecken. Ganz anderes Design, ganz andere Idee, funktioniert aber auch einmal frei. Und der ist ein bisschen ungleich, damit er hier hinten. <lacht> Verzeihung, damit er. <lacht> Damit er hier hinten ähm, auch an den Felsen rankommt, darf natürlich da hinten nicht sein, weil hier der Fels äh, von der Umrandung hier von dem Haus hochgeht. Also so ist es. So, und jetzt sind wir eigentlich, ich kurbel hier nochmal wieder hoch, ganz wichtig, damit ich das nicht aus Versehen abrupfe. So, das sind noch Baumteile, die muss ich mal hier rüberpacken. Und jetzt sind wir an der Struktur angelangt. Hier lässt sich eigentlich jetzt nichts mehr abnehmen, zumindest nicht beim simplen Design ähm, das ist der Klotz. Um den geht's. es. Den schnappe ich jetzt mal. Nur mal für euch zum Anfang. Wo nehme ich dich hier, ohne dass du mir auseinanderbrichst? Das ist die Konstruktion unten. Darauf steht das ganze Ding. Ja. Und diese Ringe sind dafür da. Seht ihr die Kante, die hier entsteht an der Seite? Dafür sind diese Ringe drunter, damit alles gleichmäßig aufliegt. Und es funktioniert einwandfrei. Ähm, was ihr hier seht, ist ah, Grünzeug. Das ist der Brunnen, der im Inneren ist. Das hier sind jeweils diese dunkelgrünen Geschichten, die werden dann hier draufgesetzt wieder als Deko. Ich kann es immer mal wieder machen und ein Blümchen draufstecken, aber ob das wirklich hält oder nicht, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ich würde sagen, alles was jetzt abschmiert, ist frei. Und hat es geschafft und kann gehen. So, und jetzt schauen wir mal. Wo ist hier Grünzeug? Das ist da drin innen los. Und ich finde, es ist der Knüller! Such mal den Knüller, was da noch los ist. Unten sind, ist es mit den, im Erdgeschoss mit den Fliesen ein bisschen sparsamer. Da sind noch so ein paar Dekofliesen drin. Da seht ihr den Brunnen auf der einen Seite. Der ist ganz wunderbar. Ich kann jetzt leider wo mehr hinzeigen, weil meine Hände sind gerade echt in, in Benutzung. Aber da habt ihr den Brunnen und der geht auch durch. Da ist das Loch und äh, da ist auch ein, äh, eine kleine Kordel. Da ist auch der Eimer dran festgeknotet. Man kann den Eimer tatsächlich da ablassen. Und der wandert dann noch unten durch. Das ist kein Problem. Und dahinter haben wir die Treppe, die hochgeht. Mit einem schönen Geländer dran. Und ich muss sagen, dass dieser Fels, der hier gebaut ist, mir, mir besser gefällt als, der, als diese großen, glatten Umrandungen. Guckt euch mal den Fels da an. Mit, mit den Treppen und hinten der Fels, mit den Noppen, den man jetzt da hinten durchsieht. Das ist für mich eher Burgfels. So für mich. Meine unbedeutende Einzelmeinung. Keine Ahnung. Vielleicht findet ihr das mit, diesen, mit den runden Dingern super scharf. Es ist auf jeden Fall wesentlich... Teile intensiver, das so zu machen, wie Martin das hier umgesetzt hat. Wesentlich teile intensiver. Deswegen habe ich davor sehr viel Respekt. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, das so zu machen. Ähm, alles ganz wunderbar. Jetzt ist noch was kleines. Also, es ist überhaupt nicht klein, es ist absurd groß. Ähm, wir haben hier diese Tür, die man auf und zu machen kann. Wir haben hier hinten diese Tür, die man auf und zu machen kann. Ich mache die jetzt auch mal auf. Da ist schon wieder was Grünzeugiges. Und jetzt guckt mal, hier hinten im Fels ist eine Öffnung. Und da kann man durchgucken. Seht ihr das? Das ist der äh, Hintereingang zur Küche, damit äh, alle, die irgendwie Garaffel ankarren an die Burg, natürlich nicht irgendwie durch das große Burgtor kommen, sondern durch den Hintereingang können sie da mal ein bisschen, oder oh, es wird geschmuggelt, ich weiß nicht, vielleicht waren es auch alles Verbrecher. Wahrscheinlich waren es alle, so Helden auf Burgen sind immer Verbrecher. Ah, und das pa hier ist noch so ein bisschen, ich weiß nicht, seht ihr das? Kleinzeug hier hinten ein bisschen, liegt ein bisschen Käse drin. Ich finde, das sind einfach unglaublich viele nette, kleine Details die mir sehr, sehr viel Freude bereiten. Hier ist auch noch mal ein Wimpel. Mal gucken, habe ich euch noch irgendeine Ecke noch nicht so richtig gezeigt? Ich muss gleich noch mal auf den Kopf stellen, glaube ich. Da ist noch mal ein Wimpel, der da hängt. Jetzt drehe ich es noch mal komplett, dann seht ihr ein bisschen mehr von den Palisaden und so. Hier kann ich es auch gut festhalten. So, da vorne noch mal der Eingang, der Brunnen, Rückseiten. Das ist ein... Ich kann mir... Also das hier hinten, jetzt mal. das ist doch Pirates of the Caribbean, oder? Von der Optik. Kann, kann man sich mir doch genau vorstellen. Jetzt hier oben irgendwie so ein Piratennest gesetzt. Ich finde, das würde enorm gut passen. Ich finde es spitze. Und das ganze Grünzeug, das ist nicht so meins. Ihr wisst weder vom Anbringen noch später vom Handling. Aber es, ist, es macht die ganze Sache natürlich lebendig. Es sieht hübsch aus. Brauchen wir nicht drüber reden. Habt ihr natürlich recht. Äh, jetzt eine Sache. Das will ich jetzt noch probieren. Ich bin gespannt, ob ich es hinkriege. Schnappe ich mir doch mal einen teile Es ist kein teile übrigens dabei. Also ihr müsst das alles... Ähm, selbst und gescheit hinkriegen. So, kriegt das da jetzt irgendwie ab. Ihr seht nämlich gleich, so. hier ist dann immer so eine Naht. Seht es nicht? Das ist die Naht hier. Das gehört zur Burg. Das hier ist der Fels, der rangekloppt wird. Hier zwischen ist die Kante. Und ich möchte das an der Kante jetzt mal öffnen, damit ich euch zeigen kann, um was es hier denn überhaupt geht, wenn ich sage, dass man das so da anbringt. Ich denke mal, einen kriegen wir runter, oder? Wir nehmen mal hier diese ganze Blumendeko runter, das ganze Gestrüpp, dann seht ihr auch mal, wie viel da rankommt und ob das für euch was ist oder unnötig oder wie auch immer ihr das seht. So, und dich hätte ich jetzt auch gerne noch ab. weg Grünzeug. Und noch mehr Grünzeug. So. Das sollte eigentlich... Hoffentlich circa jetzt funktioniert One Take. Wenn es schief geht, ihr wart dabei. Ich mache das ziemlich sicher nicht zweimal den Spaß. Ja. Komm. Ah! Ha! Besser als ich dachte. Ganz wenig Verluste. Kaum Tote. Hervorragend. So, und hier konnte ich es jetzt raushebeln. Das interessiert mich jetzt noch, warum es hier nicht geht. Ah, okay. So. Oder? Beim ersten Versuch, wie immer. Ihr kennt das von Twitch bei mir. Alles beim ersten Versuch. Das sind die Einzelteile. Und hier seht ihr das Bogensystem drunter. Das habe ich euch ja beim Live-Aufbau gezeigt. Davon hat man später nichts mehr. Hier drunter ist einfach gar nichts. Und das ist das, was ich meinte. Das sind solche Führungselemente. Oh, der hier hängt aber echt nur mit, mit gutem Willen hier noch. Und die sind einfach nur dafür da, damit man das hier leicht anpeilen kann. Ja, das geht dann hier rein. Man kann es dann, das seht ihr jetzt genau nicht mehr, gell? Spitze wegen des Felsen hier, aber damit kann man einfach nur das ist nur eine Führungsschiene, damit, weil das diese zwei inverted slopes sind, damit ihr wisst, wo das hin muss. Und dann setzen hier diese kleinen ähm, Achsen rein. Und übrigens hier, hier werden die Ringe verbaut. Das sind auch Achspins, das ist einfach eine Distanzscheibe. Da gehen die Ringe drauf. Und dann setzt ihr das an dich hier und dann macht überhaupt keine Funktion danach mehr. Die sind wirklich nur zielführend für euch. Das war's. Das heißt, wenn euch das Geklapper stört, lasst die Dinger einfach weg und zielt halt irgendwie, während ihr drauf guckt, ran und sagt, okay, das wird passen und dann rangeschoben. Und dazu sind es ja nicht nur diese Achsen, die das halten, sondern dann kommen hier diese Brick Modified überall zum Tragen und da drückt ihr dann diese Platten rein. Und das ist massiv, das sind die einzigen Löcher, die es da drin gibt. Das Ding ist massiv Schicht für Schicht übereinander gebaut. Es ist äh, albern, wirklich, wirklich, wirklich albern. Und da drin grünes Zeug, aber auch tatsächlich, nur weil es oben grün rausguckt. Es gibt in diesem Set keine schwachsinnigen Farben. gibt's nicht. Es ist absolut wunderbar und gleichmäßig fürs Auge. Macht das, Finden natürlich schwieriger. Ich weiß, die meisten Lego-Bauer werden es nicht schaffen. Aber wenn man ein bisschen fortgeschrittener ist, hat man damit keine Schwierigkeit. Und das gibt es, wie gesagt, an vier Seiten. Hier sehr niedrig und hier dafür noch mal ein bisschen größer, hier ein bisschen kleiner das nimmt viel Bauzeit auf jeden Fall in Anspruch, dass ihr diesen Klotz baut. Aber ich finde ihn find ziemlich cool. Ähm, richtig. Ich glaube, dann haben wir das, das Wichtigste an der Burg durchgesprochen. Was ich euch jetzt natürlich nochmal äh, zeigen kann, also mehr sein. ich baue das Ding jetzt nicht nochmal wieder dran, vor allem nicht das ganze Grünzeug, das mache ich mal später unter Tränen ganz entspannt nochmal alleine. Ähm, Haus können, äh, Baum können wir auch weglassen. Ich wollte euch nur nochmal, weil das ein Thema ist, nachdem ich beim vor allem bei Instagram und Twitch immer angesprochen wurde, wie ich das denn im Vergleich sehe. Das hier ist ja die kleine Schmiede von Lego. 150 Euro, 180 Euro. Und mein Thema hiermit, warte mal, ich habe schon wieder ein bisschen dran rumgearbeitet und Sachen abgenommen und so weiter und so fort. Das ist halt mein Thema, wie der Boden hier drin aussieht. Ups, äh, wieder das Ding aus dem Dekohl, aus dem Topf gefallen. Und das macht Blue Bricks mit dem Innenraum. Und ich finde, so sieht für mich halt ein mittelalter Innenraum aus. Von, vom Boden her. Und jetzt mal Wand, wie gesagt, Qualität wollen wir gar nicht drüber sprechen. Mir geht es nur um, wie liebevoll wird etwas ausgerüstet. Lego, kein Lego. Wir können es auch mit der Beleuchtung andersrum machen, damit hier mal ein bisschen mehr Licht reinfällt. Ich meine, das ist halt einfach, das kannst du mit, man kann es miteinander nicht vergleichen. Und in dem Fall, glaube ich, ist das für Lego eher vorteilhaft, dass man es miteinander nicht vergleichen kann, weil äh, die schneiden nicht gut ab. Aber wirklich gar nicht. Hörts. So, ich setze mir da wieder drauf. Also das Ding hier hat schon mehr Masse als das ganze Set da drüben. Ich weiß nicht. Und mehr Aufbauspaß. Also ich habe wirklich vor mich hingegickelt, während ich da diese Wanddinger gebaut habe. Ich fand das... Eine, eine, und vor allem auch, wie aufwendig hier hinten. Diese ganze Aussparung ist dafür gemacht, weil die Felselemente auf der Seite hier in das Haus hineinragen, sozusagen. Das ist damit integriert in die Wand des Hauses. Schön, super. Ich habe jetzt gar nicht geschnallt, was die da von mir wollen. Warum ich das Haus so, warum ich da so äh, Aussparungen habe. Und das erste Mal, das hier reinzusetzen, ist auch ein bisschen tricky. Also man, man wurstelt dann darum, guckt dann, irgendwo hängt es dann, dass da irgendwo so ein kleiner, äh, kleiner Stein ist. Ach, ich habe auch mal Grünzeug mit eingebaut aus Versehen. Habe ich, glaube ich, auch jetzt wieder gemacht. Ach so, das ist, deswegen ist das Grünzeug da auch runtergefallen vorhin. Verstehe, verstehe, verstehe. Ja? Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das beim ersten Versuch... Gut, das ist der zweite. Das haben wir jetzt nicht so nicht so eng dabei, nicht so streng mit mir sein. Geht da wieder rein? Ups, ich habe ein bisschen Palisade abgeräumt. Ups, jetzt nehme ich in den letzten Minuten des Videos das ganze Set auseinander, oder was? Oh, habe ich euch eigentlich das Häuschen hier vorne gezeigt, wo ich es gerade auseinandergerobbt habe? Ich glaube nicht, das habe ich ganz vergessen. Wartet mal, bevor ich das jetzt zubaue. Das ist so ein kleines, hier oben, kann man oh Gott, da kann man echt kaum reingucken. Das Häuschen hier geht eigentlich hart ab. Schaut euch mal die Bautechniken hier an. Ich finde es find super. Ich finde, es sieht super aus. Das hier ist, glaube ich, das Wackeligste, was man baut an dem Set. Dadurch, dass man hier habe ich da gerade meinen dicken... Oh, warte mal, da ist noch ein Palisadenteil. Ach komm, ich denke, meine Hand ist definitiv nicht von der Größe her dafür gemacht. So, ähm, Das hier, seht ihr das mal? Das sind, ähm Das sind kleine Plate-Modified und oben drauf sind dann äh, Fliesen gelegt oder auch nochmal hier eine Plate modified und das dann angeklipst an eine Haus wieder. Das macht keinen Spaß. Das ist das gleiche Thema wie beim Schmiedendach. Blue Bricks Schmiede. Ihr wisst Bescheid. Das hier oben war das Gleiche. Das ist nicht meine favorisierte Bautechnik. Mal unter uns. Aber gar nicht. Und ich finde das eher belastend. Aber das, so wird das gebaut. Und hiermit habe ich wirklich viel Zeit verbracht. Ähm, mit der Konstruktion von, dem, von diesem Dach. Und zwar so ein bisschen gefriemelt. bisschen nach da gerückt, bisschen nach da gerückt und so. Das ist nicht meins. Es sieht aber, wenn es fertig ist, sieht es hübsch aus. Also von daher wird der Aufwand sich irgendwie gelohnt haben. Aber Sekunde, ist die Fliese, die ich eben abgeräumt habe. So. Aber, ähm, ja. Vielleicht ist es für euch genau das Richtige und Coole. Dann freue ich mich sehr für euch. So. Ich setze mal wieder hier rein. So, Kollege sitzt. Jetzt sieht man hier die offene Wand. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber das ist auf jeden Fall eine Burg. Und dazu gibt es eine kleine Schmiede. Wir bauen hier das ganze Dorf auf. Wenn der mittelalterliche Bauernhof kommt, kommt der auch noch dazu. Ich habe hier noch die kleine Schmiede von, äh, von, von, von Kingdom Come Deliverance dazu. Und das macht schon, äh, finde ich, einen, einen sehr guten Gesamteindruck. Und wie gesagt, das hier kommt oben auf dem. Äh, also in den Berg irgendwie so rein. Das ist halt eine kleine. Eine kleine Behausung, das ist keine große Burg mit 400 Mann Besatzung, sondern so ein kleines Häusi, ein, Eine Familienburg, wie ich sagte. Und dann passt das alles zusammen. Ich finde das, äh, das ist wirklich schön. Und diese Bäume, also vor allem der hier, hat mich wirklich verblüfft. Ob seiner Stabilität und äh, der Wirkung auf die Entfernung. Knülle. Ich baue jetzt auch mal diese drei Kiefern, Fichten, Eichen von Blue Bricks und gucke mir die mal an. Habe ich mich auch nicht wirklich rangetraut, aber nachdem ich den jetzt gebaut habe, bin ich eigentlich gute Hoffnung. Vor allem mit dieser Bautechnik, glaube ich, kann man fast alles machen, was Bäume angeht. Also auch die abgefahrensten Strukturen mit dieser, mit dieser Host da drin. Ich war, ich war sehr angetan. Ähm, ich wünsche euch viel Freude auf jeden Fall damit. Es ist natürlich nicht verfügbar gerade, das Set. Es kam auf den Markt und alle, krieg ich das jetzt hier wieder drauf, so. Und alle sind natürlich losgerannt und wollten dieses Set sofort haben ich bin auch also im Internet losgerannt und habe es äh, gleich bestellt als ich die Benachrichtigung bekommen habe dass es jetzt verfügbar ist E-Mail Benachrichtigung da rein und ähm, war froh, dass ich noch eins bekommen habe ähm, jetzt ist es natürlich erstmal raus es kommt aber wieder und dann kommt auch dieser Bergfried noch dazu den man austauschen kann ich glaube, da nimmt man hier die Bäume weg und baut hier nebendran auch noch einen Turm hoch es wird, wird großartig wir bauen uns auf jeden Fall durch ich hoffe, ihr habt ein wenig Freude falls ihr das Set habt wie gesagt, einen großen Tisch braucht ihr 5000 Teile müsst ihr auf einmal auf den Tisch gießen, damit es losgeht. Und das, das ist natürlich eine, das ist eine gewisse Hürde. Aber ich glaube, das Ergebnis entschädigt massiv. Die Bautechniken sind beeindruckend zwischendurch und überraschend. Mit sowas hier habe ich nicht gerechnet. Das Ding versuche ich dann da gleich wieder ranzufriemeln. Und es wird mir auch gelingen, aber ich werde, ich werde möglicherweise das ein oder andere Wort benutzen, was ich nicht im Internet sagen möchte. Und, obwohl, guck mal, das hat jetzt schon Oh Entschuldigung, ich muss jetzt hier nur noch äh, die, die Pins da rein. Ich habe jetzt gedacht, wenn es... Ah, okay. Das ist natürlich jetzt... Das hab, daran habe ich nicht gedacht. Äh, seht ihr hier die Noppen? Das hier anscheinend wird erst danach dran gesetzt. Also ich hätte erst das hier und danach das hier ransetzen sollen, weil die Noppen bringe ich jetzt hier. Ihr seht die Überlappung nicht dran vorbei. Vielleicht möchte ich das vom Winkel andersrum machen. Egal, ich krieg's hin. Das wird auf jeden Fall was... Wenn ihr das einmal gebaut habt, nehmt ihr die Seite nicht mehr ab. Wozu auch? Es hält ja. Und es sieht dann, wenn euch das gefällt, gut aus. Ansonsten, falls euch das nicht gefällt, baut einen eigenen Berg. Und ihr habt einen unfassbaren Teilespende für was auch immer ihr bauen wollt. So ist es. Ich wünsche euch ein ganz wunderbares Wochenende. Habt eine schöne Zeit. Habt nette Leute um euch. Und bis bald.